So, ich sitze jetzt hier mit dem guten Krimbo, äh, unsere neueste Ergänzung im Main-Team. Ähm, erste Frage an dich, wie lange bist du jetzt schon im Main-Team? Ich glaube anderthalb oder zwei Monate. Also die Zeit fliegt schnell im Moment, aber ich würde zwei Monate sagen. Und wie ist das jetzt für dich, dass dein erstes großes Turnier nach der ESL Pro League direkt das Major ist? Das ist halt, also hätte ich nicht erwartet, ich glaube hat keiner erwartet. Ähm ist natürlich ein riesen Wunsch von mir, Erfüllung gegangen, sage ich mal, Major zu spielen, seinen eigenen Sticker zu haben und dass es so schnell gegangen ist, habe ich natürlich mit nicht gerechnet, aber äh, ja, ist natürlich cool. Gibt es da einen großen Unterschied zwischen Online- und Offline Spielen mm, also Teilweise ja, also, sage ich mal, auf dem Level, wo wir jetzt spielen, eigentlich nicht wirklich. Ähm, es, manche trauen sich halt, sage ich mal, mehr Online zum Beispiel als Offline. Und äh, ja, aber sonst gibt es eigentlich auf dem Level keine großen Unterschiede. Mhm. Mit Fatih hast du ja jetzt einen der größten deutschen CS-Strategen äh, als Coach. Wie hat sich das jetzt geändert in den letzten Wochen? Also, ähm, Fatih kam ja vor zwei Wochen für Niki, glaube ich, äh, für NK. Und äh, man merkt halt direkt, dass er, auch wenn er jetzt ein halbes Jahr Valorant gespielt hat, dass er ja einfach für CS geboren ist, sag ich mal. Der hat jetzt, sage ich mal, die ganze Meta nicht mitbekommen das ganze Jahr. Und war halt nach ein, zwei Wochen wieder drin. Und äh, ja, man, man kennt sich auch so und man fühlt sich auf jeden Fall extrem wohl bei ihm. Was sind deine Ziele fürs Major? Auf jeden Fall Playoffs erreichen. Ich möchte gerne mal vor einer Stage spielen. Und äh, auf Stage spielen, also vor einer Crowd. Und äh, ja, natürlich das Major zu gewinnen, das ist das ultimative Ziel natürlich. Aber Step by Step erstmal für die Playoffs qualifizieren. Ja. Und was sind deine generellen Ziele für deine gesamte Karriere? Also ich habe keine wirklichen generellen Ziele. Ähm, es ging ja auch alles ziemlich schnell, dass ich als Standin fürs Mr Qualifier geholt wurde, dass ich dann direkt danach die Pro League gespielt habe, dass ich jetzt hier bin und das Major spiele. Ähm, natürlich. Sachen wie ein Major-Gewinn, Cologne for the Stage, beziehungsweise halt Cologne-Gewinn mhm. ähm, und halt, sag ich mal, mit dem Beruf, sage ich mal, auszusorgen und dass auch meinen äh, Eltern, sage ich mal, gut geht. Zum Beispiel äh, ein Haus für meine ganze Familie kaufen sowas. Und halt äh, nie die Leidenschaft in dem Spiel verlieren. Ja, top Ziele. Vielen Dank für das Interview und ich wünsche dir ganz viel Glück fürs Major. Danke.